3D, du machst ja Waffeln. Ja, manchmal. Ach was? <lacht> ja, tatsächlich. Wow. Ähm, wusstest du eigentlich, wie die erste Waffel damals entstanden ist? Nö. Aber kannst du mir das nicht vielleicht erzählen? Ja, das steht in meinem Ich habe das hier Off, in meinem Buch. Sehr gut, gut vorbereitet. Das Waffel, ja, ja. Perfekt. Das große Waffelbuch. Ähm, das war... Das ist schon viele, viele Jahre her, also Jahrhunderte sogar. Damals, als das äh, Internet noch schwarz-weiß war und jemand in der Ecke Klavier gespielt hat dazu. Oui. Ja. Ähm, damals aß man den Teig noch roh. Der hieß auch nicht Waffelteig, sondern nur Teig. Also roh, ne? also flüssig. Äh, machen manche Leute ja auch heute noch. Weil, mh, ja, Waffelteig. Das ist, ist ganz lecker, lecker. Ja. Aber ja, Nun, ähm, so auch im fernen Island begab es sich, dass ein äh, junges Mädchen namens dort Stottir äh, einen großen Krug äh, Waffelteig zu ihrer Großmutter bringen wollte, damit die alte Oma auch mal was Leckeres zu essen hat. sehr liebes Kind, ja. ja. Äh, und ähm, naja, sie lief da halt so, war so unterwegs, ne, zu Fuß. Und, äh, ja, Island ist zu Fuß, ja, ein recht, recht großes Stück Land. Ähm, als plötzlich ein riesiger Vulkan mit unaussprechlichem Namen, mit mindestens 15 Zeichen, die keine Sau kennt, ähm, ausbrach. Ui, ui, ui. Ja? Und Wafalda äh, konnte sich noch knapp retten, sie ließ allerdings den Tonkrug fallen, äh, der zerbrach und wurde unter einer Schicht glühend heißer Lava begraben. Wafalda äh, selbst, also sie wurde von allen nur Wafalda genannt, weil Wafalda ist dort dir, ist halt so ein bisschen, äh, äh, als ob man eine Waffel im Mund hätte. Ähm, ja, rannte zurück ins Dorf und. Äh, es ist ihr aber nichts passiert. Zum Glück. Zum Glück ja. Ja. Der Oma auch nicht. Oh, Nur die hatte dann halt keine Waffeln, keinen Waffelteig. Ah gut, den kann man ja neu machen. Ja. Ähm, ein paar Jahre später hat man dann da, wo Waffalder äh, den Tonkrug fallen gelassen hat, äh, gegraben. Und äh, fand da, also man fand unter anderem die Tonscherben, aber auch den Waffelteig der äh, war ganz flach gedrückt und hatte äh, aus einer Laune der Natur heraus ein, so ein ganz lustiges Muster, so quadratisch, praktisch. Oh, cool, gut. Ja, ja. Äh, und äh, jemand hat sich dann auch nicht nehmen lassen, mal ein Stück davon zu probieren und fand, uh, kann ich lecker, vielleicht noch ein bisschen Puderzucker drauf, so, oder Chili-Honig. Mhm. Ja. ja. ja. Ähm, ja, und dann hat man sich überlegt, hm, warum machen wir das eigentlich nicht immer so? Naja, es ist vielleicht ein bisschen kompliziert, immer einen ausbrechenden Vulkan zu finden, wo man dann die Tonkrüge mit Waffelteig... Langsetzt. Ja, naja, du weißt ja, wie das, wie das ist mit, mit so Erfindungen. Die meisten Erfindungen werden durch Zufall erfunden. Ja, das, das ist wie Louis Pasteur mit der pasteurisierten Milch. der hat Dem ist auch das Haus abgebrannt und in, in der Ruine hat er dann noch eine Flasche Milch gefunden. Hat sich gedacht na die kann man sicher noch trinken. Und äh, der hat dann auch angefangen auszurechnen, wie viele Häuser in Frankreich niederbrennen muss, um für den Tagesbedarf. <lacht> äh, aber der, der damalige, also der König war da oder Präsident oder der war da nicht so begeistert davon, obwohl Pasteur gesagt hat: Ja, man kann ja unterdessen auch wieder versuchen aufzubauen. Ja. Ne? Aber ja, naja, jedenfalls dasselbe Problem hatten sie auch in Island. Ja. Hat sich aber jemand überlegt, hm, wir haben doch diese Geysire. Stimmt, ja, die ja da. Kommt diesen... heißes Wasser raus, aber heißes Wasser und Teig, ja. ja wird vielleicht ein bisschen flüssig, so ein der Teig. Dann. Teigschorle, ja, hm. nee. Also hat man sich überlegt, man könnte ja, man muss ja auch irgendwie, also die Lava hat den Teig platt gedrückt, also nehmen wir einen Stein, einen flachen Stein, legen den auf den Geysir, der Geysir mhm. bricht aus, erhitzt den Stein, der Stein fliegt weg durch den Druck des Wassers okay. und da stellt sich dann das nächste Problem, man weiß nicht genau, wo der landet, weil den zweiten, du hast ja noch einen zweiten Stein mit dem Teig drauf. Mhm. Da muss er da liegen, wo der erste Stein angeflogen kommt ne? und dann oder? Ja. Platsch äh, und pff, und back. Ähm, dass man die, die Waffel danach noch wenden muss und das Ganze noch ein zweites Mal, damit sie gut durch ist, das ist dann noch ein weiteres Problem. Aber da kommen wir noch dazu. Äh, ja, jedenfalls äh, musste dann halt jemand mit dem Teigstein, mhm. den nannte man so, äh, quasi rumrennen. Die Leute riefen dann so nach links, nach links, in das andere Links. Schön. Ja. Ähm, je nachdem, wie gut der Fänger war, gab es dann entweder Waffen oder halt Verletzte. Äh. Ja, äh, das ist, man hört auch, dass die, die Isländer Waffelbäcker äh, den, den Helm erfunden hätten, aber ganz sicher ist man, dass ich da noch nicht. Ja, jedenfalls... Ähm war das äh, ein bisschen aufwendig, aber äh, es äh, in manchen Regionen der Welt wird das auch immer noch so gemacht. Äh, allerdings werden da keine Waffeln gebacken, sondern da wird dann Baseball gespielt. Mhm. weil schon. Also es ist dann halt leider nicht mit Waffelteig. Ja, das ist komplett sinnlos. Aber ja, hey, hey. die Leute haben Spaß. Das ist auch wichtig. Ja. Äh, wo war ich? Mhm. <lacht> Island Waffeln genau. genau wir haben diesen Teig jetzt gefangen mit Waffelfängern mhm. und dann wurde das genau, durch das die Hitze wurde vom Stein durchgebacken mhm. und dann danach war zweiter Stein drauf und, und wieder gefangen und äh, Zack, war die hatte Waffel, Waffel. Nom, nom. War. erstmal die Steine noch weg weil sonst mh, ja. Crunchy ja zum Crunchies Steinwaffel ähm, genau zum Glück hat man dann später die Elektrizität erfunden und hat ah, festgestellt, dass man damit Eisen heiß machen kann. Das ist praktisch. Genau. Und äh, man hat dann äh, eine Konstruktion, also von einem, quasi ein Eisen, wo man den Teig so draufgießen kann mhm. und dann zuklappen und dann bäckt es auch von oben herab und von unten herauf. Quasi zur Mitte hin die Waffel durch. Mhm. Und wenn man zu so lange wartet, dann wird sie schwarz. Aber das ist, ja wie man es halt mag. Das alte Waffelbäcker-Sprichwort lautet ja auch Once you're black, you don't go back. Ja. Mhm. Jedenfalls hat sich das dann so eher durchgesetzt und die, die Waffel wurde massentauglich Ah, Cool, und dann daraus wurde dann das heutige Waffeleisen, das man kennt. Genau. Ja, cool. Das ist eine faszinierende Geschichte. Ich wusste nicht, dass das so ist, aber wieder was gelernt haben. Genau, und weil eben Waffalda äh, die erste war, die quasi, wenn auch äh, äh, unbeabsichtigt, die erste Waffel gebacken hat, wurde die Waffel nach ihr benannt. Aha. Und damit auch der Waffelteig. Ja, und bei uns heißt das nicht Waffelbar, sondern Waffel. Waffel, genau. genau. Cool. Weil man hat ja nicht immer so viel Zeit. Ja, das stimmt. Waffel haben wir uns dran gewöhnt, wollen wir jetzt auch nicht mal umbenennen. Ja, so war das. Ja, cool, danke. Klingt, klingt komisch, ist aber so. Ja. Und damit zurück in die Live-Show. Äh. <lacht> <lacht>